Lieber heute ein kleines Experiment, ein kleines Experiment. Ich bin hier im Moment noch unter Ubuntu 14.04 XFCE und wir wollen uns mal mit unserem Server verbinden. Warum? Sehen wir gleich. Der Server hat die IP 25. Wollen wir mal gucken. So, auf dem Server läuft Linux mit. Heute wollen wir mal gucken verschiedene Ubuntu Versionen. Was gab es denn so über die Zeit? Habe ich mal gedacht, äh, könnte ich aber alle gleichzeitig darstellen. Dafür brauche ich meinen Server und ich brauche äh, VirtualBox. Ne? Das wird jetzt ein bisschen verwirren, weil ich arbeite jetzt mit mehreren Betriebssystemen. mehrere, mehreren. mehreren äh, was nicht gescheit lief hier unter VirtualBox war Ubuntu 1204. Anscheinend wegen der doppelten ja, Virtualisierung mehr oder weniger. Ne? Einmal nehme ich ja zu meinem Remote Desktop. Kontakt auf. Und dann habe ich natürlich auch noch, ich starte jetzt mal Ubuntu 19, Virtual Box drauf, ne? Und dann schauen wir mal. Gut. Ubuntu 19 startet sich hier, dann starten wir am besten mal zeitgleich, damit das schneller geht. Die anderen auch. Ubuntu 10.10, 10, ne? Ich beginne bei 19, weil ich bin damals, nein, nicht 19 Jahre alt gewesen, sondern Ubuntu 19 im Jahre. 2009 mit Ubuntu 9.10 angefangen. Starten wir nochmal schnell. Ubuntu 12.10. Jeweils ein bis zwei CPUs und ein paar MB-RAM, jeweils 2 GB RAM gegeben. Ich wollte sowieso mal gucken, ob wir das nicht hinkriegen. Hier die alle Zeit gleich mal zu starten. Und meine VM meinen Server mal an die Grenzen zu bringen. Ja, so. Gut, äh, jeweils 2 GB RAM. Manche haben zwei Prozessoren, manche nur eine. Wir schauen mal. Äh, Ubuntu 14.4. Wir sortieren mal ein bisschen. Äh, 13.10. 13.04. 12.10. Äh, 12.04. Äh, 11.04. Gut, den müsste ich vielleicht mal auf ein andere grafische äh, aussehen. Es wird jetzt ein Hauch... Uh, übersichtlich, wie ich schon sagte. Ne? Gut, der 1204, den habe ich irgendwie nicht so wirklich äh, dahin gekriegt. Der hatte so Low-Graphics-Probleme, weiß der Teufel was. Egal, Nach ja nichts, kennt ja sowieso wahrscheinlich schon. Gut, wir fangen mal an. Was haben wir denn hier? Hier, damit bin ich angefangen. Ubuntu 9.10 ne? Ubuntu 9.10 Karmic Koala Systemeinstellungen, äh, Systemverwaltung, äh, Systemüberwachung, das sehen wir hier. Früher hatte man in der Systemüberwachung noch die Möglichkeit, eine führende Registerkarte sich anzuzeigen. Wir haben hier Ubuntu 9.10 Karmic, erkennt man gut an gelbem Hintergrund und den braunen Rähmchen. Ne? Da war die Welt noch in Ordnung, ja, da war die Welt noch so. In Ordnung, ich meine, unvollständige Sprache, ja gut, ich spreche eh so ein bisschen hessisch, das wird eh nichts wert. So, ähm, ich meine, das wäre es. eines der ersten Systeme gewesen, wo Ubuntu One drin gewesen ist, das mittlerweile ja schon wieder weg ist. Ähm, könnten wir das hier irgendwo sehen eigentlich? irgendwo? weiß ich nicht, Im Internet, Ubuntu One, ne? damit hat es mal angefangen, damals schon 2009 im Monat. 10 des Jahres, gab es das schon. Was haben wir denn noch? Ähm, muss ich mich erstmal wieder orientieren. So viele verschiedene Taschenrechner sah so aus. Wollte ich eigentlich. Ich wollte eigentlich das Terminal. Alles so verwirrend hier. Alles so so aufregend. Gut, äh, hier sieht man noch, äh, da kam immer noch ein Spruch. Noch früher drüber. Unname. Was hat man denn für Colonel damals 1880 im Krieg? Kernel 2631 hat man damals LSB Release minus A So, Ubuntu 9.10 Karmic Koala Übrigens, alle Ubuntu-Versionen haben ja diese komischen Namen und die haben immer so ein Doppelbuchstaben ne? Hier sind wir zum Beispiel bei Buchstaben K Die nächste Version hätte den nächsten Buchstaben im Alphabet, nämlich dann mit L ne? und 2L. Ne? Also der heißt Karmik Koala und der nächste hätte 2 L. Wer ist denn hier 2 L? So. Der hat auch, äh, versteht mich auch nicht mehr. Ne? Gut. Wie heißt der jetzt? Der ja. 2 L. Ubuntu 1004 müsste ich natürlich. Ne? Ne? 1004. Das ist 2010. Und zwar im April. April, April. Oh, Passwort, April, also davon. Ich, obwohl ich automatische Anmeldung eingestellt habe. Zweimal L. Das müsste Lucid Links sein, ne? Zweimal L. Immer eine Kombination auf einem merkwürdigen Tiernamen und irgendeiner Eigenschaft des merkwürdigen Tieres. Äh, gut. System. Oh, was haben wir hier? Hm, hm fd system Systemüberwachung, wen haben wir denn hier? Furthen, System heißt Lucid, ne? 1004, heißt Lucid, links damals Kernel 2632, 38, Generic, noch Genome als Standard, ne? Gut, oh, Genome. Org, so, System oder Orte Anwender oder gucken wir nochmal. Ähm. Das wollte ich gar nicht. Also, ich bin immer so ein bisschen zu schnell. Zubehör und Terminal. Gehen wir noch hier drauf. Auch da steht noch das zeugste Unname. Und Minus A. schön Minus A. Können? Wie gesagt, dieses da. LSB. Release. Ich bin, glaube ich, noch nicht auf Englisch umgestimmt. Das war mir zu viel. Ich habe alle installiert. Tja, deshalb gab es kurzfristig keine Videos. Ubuntu ja, 10.04.4 LTS eine Langzeitversion, ne? eine zwei Jahre Unterstützung. Wie gesagt, zweimal L Lufid Link, so sah das aus. Ne? Kann man auch gut erkennen. Die haben meistens dann halt andere grafische Desktop-Hintergründe. Und wer Ubuntu so ein bisschen kennt, der erkennt sofort am Desktop-Hintergrund, aha, Lufid Link. Ne? Gut, hier haben wir noch schön den, den Arbeitsflächenumschalter, alles was man hinterher. Mit Gewalt sich nur vielleicht über Linux Mint oder andere Versionen wie zum Beispiel X Ubuntu wiederholen kann, war damals Standard und da sind viele halt auf Linux umgestiegen und das war so richtig klasse. Gut. Ubuntu äh, wo sind wir denn? C10. Oh, hier unten kann ich das schön jetzt sehen unter Mint. Äh, Mint auf dem Server. Wie heißt der denn? System, System äh, Systemerwachung, wer ist wer ist dieses? Ähm Maverick Mercat müsste es sein, ja. MM. KLM, -hmm. ne? Ja? Zweimal M. Maverick Mercat. Kernel 263522 Generic. Das letzte ohne Unity, ne? Das waren noch Zeiten. 2010, Monat 10. Gut. Haben wir hier. Und Anwendung. Jetzt müsste ich eigentlich mal so langsam das Terminal finden, ohne mich zu klicken, ja? Ich hoffe. Also nochmal. Auch da steht es noch so komisch drüber. Oh, na, na. Also diese Meldung, die da drüber steht, die gibt es mittlerweile nicht mehr. LSB Strich released Warum mache ich das immer? Ja, dann sieht man genau, welche Version man hat. Maverick. Ne? Maverick ist natürlich dann wieder keine Langzeitversion. Die kommen immer zwischendrin. Gnome Desktop, Das ne? sah damals noch so richtig schön so aus. Ne? Da gab es noch nicht... Das ganze Gedöns mit Unity. Und damit war es dann irgendwann mal vorbei. 10.10. 10. Wo sind wir denn? 11.04. Gut, jetzt sieht man hier kein Unity scheinbar. Aber das hat sich alles so ein bisschen geändert. Das liegt daran, der Unity Desktop war noch nicht so ausgereift und hatte so einen Fallback-Modus. Und in dem bin ich jetzt hier. Ja, Fallback-Modus. Also es gibt inzwischen Unity. Bei Ubuntu 11, 2011 im April, LSB, Release, Minus A, Nettie, Narwal, hier sind wir mittlerweile bei N, ne? Vorher waren wir bei M, bei Mercat und jetzt sind wir bei Nettie, Narwal, netter Narwal, also Netta, Grös, ja Unnarwal, Minus A. Der hat, der hat schon Unity. Unity. Englische Tastatur Z drücken. Minus Minus Version. Hier sieht man, es gibt jetzt Unity seit ne, ja, 2011 im April. Da fing das an. Ne? Aber man hatte immer noch gleichzeitig schmerzfrei beides, beides. Ne? ging beides. Noch der gewohnte Gnome-Desktop und auch Unity und wenn es halt äh, ja, nicht ging, dann ist er automatisch zurückgefallen. Ne? Man hatte auch immer noch Gnome, ne? immer noch diese, dieses Kärtchen hier vorne dran. Version 1104 Netty Norwell, Kernel 26388, Generic Gnome 232.1, da war die Welt auch noch ziemlich in Ordnung. 1104, jetzt kommen wir 1110, 1110... 1110 ist dort. So, und hier sieht man, gibt mittlerweile Unity 2D, ja, also Fallback-Modus, also Zurückfall-Modus und man hat den 2D-Modus von Unity. Ne? Ubuntu 1110 konnte das, also Suche im Dash und so weiter. Ja, konnte auch 1104 schon, aber hier nichts mehr Fallback-Modus, sehr schön sieht man auch. Das ist das gewohnte, mittlerweile Ubuntu-Bildchen. Ne? Man sieht auch den Hintergrund. Kann man gut erkennen. Ubuntu 11.10. So. Äh, jetzt kann man hier auf Systeminformationen. Sieht man hier. Grafik. Hier ist noch nichts mit, mit der Meldung Suche im Dash. Rechtliche Hinweise gab es damals noch so nicht. Da sieht man auch noch kein Amazon. Ja, kein Amazon und so weiter. Wunderbar. Ja, hier, Ubuntu One gab es noch. Ganz ne? klar, das gab es ja quasi bis dieses Jahr. Gehen wir mal Terminal. Kann man jetzt nur noch so Terminal. Mittlerweile hat man sich ja dran gewöhnt. 11.10. Sehr schön. Immer noch. Gut. Unname Minus A. Wir machen das der Vollständigkeit Da sehen die Experten immer schön. Was für ein Kernel war damals? Och, wie war das damals schön ganz? So. Ah, ja. Oneric Ocelot. Ne? Jetzt sind wir mittlerweile bei O. Ne? Ubuntu 11.10 ist bei O. So. Was haben wir? Unity. Hier ist ich muss mal gucken, dass ich die richtigen Tasten drücke. Ist alles so ein bisschen Englisch. Unity hatte Version 4.22.0. Ne? Wunderbar, also geht alles, also hier. Also da hat sich noch ähm, die Seitenleiste automatisch ausgeblendet und funktioniert auch im 2D-Modus. Ganz prima, hätten sie vielleicht mal so lassen sollen. Denn Unity 2D ist dann eines Tages wieder weggefallen. Ne? Sieht man also, geht. Ne? Das ist der gewohnte, gewohnte, ah hier hatten wir Banshee als Media Player mal zwischendrin. Banshee. Schauen wir mal bei Ubuntu. 1104, was hat man da? Hat man da auch Benji eigentlich? Auch Benji schon. Ja, Benji. Und bei Ubuntu 1204 käme dann als nächstes mit dem habe ich hier ein bisschen Probleme. Ähm, ja, ich kann es hier leider nicht virtualisieren, aber ihr kennt wahrscheinlich das wahrscheinlich sehr gut. So. Kann man sich da mal kurz mal einloggen? Was habe ich denn? So, so schauen wir mal uh, Unity. Ja, Englisch alles auf Englisch. Uh, minus Minus Version Unity hatten wir bei Ubuntu 12.04, weil es immer noch gibt. Zumindest am Start in der in dieser Version 5 LSB unterstrich Release minus ähm, A Ubuntu 12.04.2 ne? schon die zweite Revision der LTS Langzeitversion. So, Benji haben wir da glaube ich nicht mehr. Ne? Benji ne? haben wir glaube ich nicht. Ne, haben wir nicht. Wir haben seitdem 12.10 den Media Player, gehen wir mal hier drauf. Rhythmbox. Ne? Rhythmbox hatten wir da auch schon. Gut, wie man sieht, ähm, 12.10 hatte auch den Unity 2D-Modus und da haben wir eben auch Amazon mittlerweile drin. Ne? Ubuntu One Music haben wir da drin, gehen wir nochmal der Vollständigkeit haben, damit wir das überall gleich machen. Dash Startseite. Terminal. Komisch, das erscheint ja da unten. Interessant. War das da so? Nee, glaube ich nicht. Ne? Term. Ich bin immer zu schnell. Ne? Ich habe ja so viele VNs Laufen Terminal. So, schauen wir mal. Wie gesagt, Rhythmbox mittlerweile. Un Name. Ja, das wird so eine kleine historische Übersicht. Viel ohne haben wir LSB Release minus A. Da sind wir bei Quantal Quetzal, ne? Ja. Huh. So. Dann haben wir Unity. Unity mit Z haben wir drin. Unity 6 sind wir da mittlerweile. Quantal Quetzal, der alte Schwetzer. So, das passt ja über Recht. Ähm, haben wir da schon das mit der Suche im Dash? Ich glaube, das kam hier rein. So langsam. So langsam. Seit Amazon drin ist. Aber hier sehe ich noch nicht äh, die rechtlichen Hinweise bei der Suche im Dash. Privatsphäre haben wir da drin bei Ubuntu 1204 12. kann es jetzt nicht zeigen. Ja. Dateien, Anwendungen, Diagnose. Privatsphäre kam dann rein, ne? weil alle gesagt haben, hier das mit Amazon, das ist ja wohl nicht kann, weil ich an Ernst sein. Gehen ne? wir mal guck, kurz auf den Monitor. Monitor. Mittlerweile haben wir natürlich ähm, Systemmonitor. Ähm, haben wir natürlich nicht mehr die führende. Seite, Seite, ne? Das fängt jetzt äh, doch hier ist es noch. Quantal Quetzal ist noch mit drin. Irgendwann ist, ist diese führende Seite auch mal weggefallen. Weggefallen. Jetzt gucken wir mal, historisch mal gucken, total historisch. ehrlich jetzt 12, 10, 13, 04 haben wir. ne? Jetzt sind wir im Jahr 2013 im April. Jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon eher vorstellen, wo wir da so sind. Ähm, über diesen Rechner. Schauen wir mal, 1304, auch hier immer noch Amazon, Ubuntu One gibt es da noch, gibt es mittlerweile nicht mehr. Rechtliche Hinweise gibt es jetzt mittlerweile, dort sieht's es aus, Privatsphäre so, die man dann entsprechend äh, anschalten, ausschalten kann, bei der Suche in Dash, äh, das Dingen ausschalten, ja, an, wir aus, weil das Quatsch war. ne? Ja, hier bei der Suche in Dash dann halt der ganzes Gedönst. Gehen wir mal Terminal. Heute gibt es nur eine schnelle Schnellübersicht. Wir sehen nämlich heute insgesamt 10, eigentlich sogar 12 mit den beiden Startbetriebssystemen. Betriebssysteme so gleichzeitig Uname. Ja, Minus A. So, Kernel 38019 Generic LSB Release-A. Da haben wir Ubuntu 1304 Rare Ring Tail. Jetzt sind wir mittlerweile beim R angekommen. Ihr merkt immer ein Doppelbuchstabe. Je höher wir kommen mit der Ubuntu-Version, desto höher der Buchstabe. Unity. Das also auf Englisch eigentlich. Steht, ich naja. Egal, Version bei 13.04 sind wir bei 7.0 mittlerweile, wie gesagt. Ich habe jetzt noch keine Updates jeweils auf den Einzelnen befahren. Kann sein, dass die Unity-Version sich intern immer noch schon ein bisschen erhöht hat. Gut, so jetzt sieht mittlerweile auch das Ubuntu-Logo hier anders aus. Ne? Zum Vergleich, wir machen es mal nebeneinander. Ubuntu 12.10 sah das Ding noch so aus. Ne? So, dann haben wir hinter den, ja, ursprünglich sogar erst andersrum rotierenden, ja, Wirbel drumherum. Äh, und je nachdem, ja, in manchen Ländern hat man gedacht, das wäre jetzt so ein Hakenkreuz oder so. Und das war nicht so hundertprozentig gerne gesehen. Ja, gut. 13.04, jetzt gehen wir mal 13.10, 2013, Monat 10. Wie heißt das denn jetzt wieder, ne? Jetzt, jetzt waren wir. Wo waren wir zuletzt? So, alle also, mal mit Dicke. Das sage ich jetzt nur, weil ich mir das jetzt nicht ad hoc einfülle. Bei zwei, zehn Stück komme ich auch durcheinander. Äh, 13, oh nein, name Minus A... L-S-B... Oh, da ist einer den Namen inzwischen. A kann sich nur Stunden handeln. So, wir sind bei Saucy Salamander. Ne? Nach R... Ne? S... Ne? S-S... Ja. Und dann noch das Symbol oben in der Ecke. Ja. Gut. Saucy Salamander sind wir mittlerweile äh, Unity-Version ja so Unity 7.1 sind wir da mittlerweile gelandet gehen wir mal auf den Systemmonitor -Monitor. schauen wir mal Ubuntu und Systemerwachung haben wir da immer noch die führende Startseite Nee, haben wir nicht ne? fängt mit Prozesse an ne? Haben wir nicht mehr dieses Gnome vorne dran? Das haben wir irgendwann mal Entgenomt, ne? entgenomt Haben wir noch die Registerkarte suchen dash. Wir sind immer noch bei ähm, nimm, nimm, nimm, nimm. so viel ich weiß. Huch, ich habe hier kein Startdingens Ah, ist ja geil. Ne? Kein Startdingens. Ich meine hier diesen Startknopf. Sicherheit und Datenschutz haben wir noch Informationen. Suche im Dash. Ich meine, das wäre bei manchen Ubuntu-Versionen wäre es auch in, in der Dash-Suche unten ein Link gewesen auf den rechtlichen Hinweis, der aber immer nur auf Englisch ist. Mal gucken, bei wem war es denn so? Bei der Suche im Dash sehe ich es nicht. Ne? Also, da ist hier unten kein rechtlicher Hinweis gewesen. Gucken wir mal, Jetzt können wir ja mal schön forschen. Wir Jugend forscht. Bei Ubuntu 13.4. Da ist er, ne? Hier ist der rechtliche Hinweis. Und bei der Version ist der rechtliche Hinweis nicht. Ne? Also das haben die dann irgendwann auch wieder rausgeholt. Können wir schön vergleichen. So. 13.10. So und jetzt äh, sind wir quasi daheim. 14.04 Langzeitversion. Von. Über diesen Rechner. Trusty Tar heißt. Ne? Also man sieht, man hat ganz ähnliche Hintergründe, aber wer sich genau auskennt. Genau Langzeitversion, mittlerweile fünf Jahre Unterstützung, auch schon seit Ubuntu 12. 04. rechtlicher Hinweis haben wir immer noch alle Einstellungen äh, Sicherheit und Datenschutz hat man auch schon wieder angepasst. Ne? Sieht ein bisschen anders aus. Wir gehen Vollständigkeitshalber mal raus. Der ja, rechtliche Hinweis haben wir da nicht. Wir haben immer jetzt immer noch Amazon und Kram. Terminal. Wir haben Unnahme. Das dürftet ihr jetzt vielleicht auf dem Rechner haben mittlerweile. Jetzt sind wir nämlich aktuell, zumindest zum Zeitpunkt des Videos. Kernel 3 13 20 Generic. Schlechte Unterstützung für ganz alte Rechner mittlerweile Probleme, Grafikkarte und so weiter. Aber 64-Bit ist mittlerweile normalerweise standard. Ich habe jetzt überall 32-Bit installiert, damit vergleichbar ist. Äh, wo waren wir hier da? RSP release ah, Trusty no. Da bin ich sogar noch in der Entwicklungsversion. Andere hatte ich gerade nicht. Da müsste ich gerade mal ein Update fahren. Unity... Unity minus minus ...Version haben wir. 7.1 zumindest hier in der Entwicklungsversion, die ich hier noch drauf hatte. Hatte gerade das ISO-Image da. So, das sind unsere Kandidaten. Was haben wir hier für Monitor? Monitor? Natürlich ist Trusted da mittlerweile schon längst raus. Aber ich habe 10 ISO-Images mir nicht alle direkt runtergeladen. Sondern ich hatte halt noch ISO-Images da. Haben wir da Ubuntu 14.04. Ubuntu 13.10 haben wir hier. Dann haben wir Ubuntu 1304. Guck mal, da hat sich sogar die Suche im Dash aufgemacht. Sehr schön, wollen wir gar nicht mehr zu. Gehen wir nochmal auf den Monitor, damit wir die nebeneinander sehen. Monitor. So. Will ich doch jetzt mal spaßeshalber. Und mal nebeneinander haben. Weil es gefällt mir so. Ich will eigentlich nur mal wissen, was mein Server im Moment macht. Ne? Eigentlich ist er gar nicht so furchtbar ausgelastet. 35% ist auch kaum zu glauben. So, 1304. Ganz nett, vom Serverchen zu haben. Ressourcen 12.10 Quantal. Ne? Da haben wir noch die Registerkarte. Ne? Das wollte ich doch gerade wissen. Wer hat denn noch... Die Registerkarte. Ja, lebt denn die alte Registerkarte noch? So, 1204, der hat ein Problem mit, weiß ich, sich selber, den können wir mal vergessen. Äh, 1110, der ließ sich irgendwie nicht starten hier. Ich weiß, es gibt Gasterweiterungen für VirtualBox, aber es scheint ein Problem mit dem Grafiktreiber gewesen zu sein. Äh, Monitor, denn der Server selbst hat äh, nur 32 Megabyte an Grafikspeicher, brauche auch gar nicht. Weil normalerweise er gar keine Grafikkarte braucht. Ne? Den steuert man so remote wie hier. Hier haben wir noch System. Die Registerkarte da. Gut. 1110, 1104 hätten wir auch noch da. Benchy. System, Systemverwaltung. Systemüberwachung. Hieß es da auch. Ne? Prozesse Ubuntu Netty. Nullwall. Ressourcen lebt. gut. Dann haben wir. Können wir mal da einpacken, sonst jetzt mit so 10, 10. Na, Da sind wir. Ach, da ist der Bildschirmschoner an. Ach, das ist Bildschirmschoner. Gut, hätte ich auch mal auf die Idee kommen können. Ubuntu 10.10 10. Systemüberwachung haben wir da. Prozesse. Maverick Mercat, das gute alte Maverick Mercat. Damals hatten damals Audioeinstellungen. Damals sah man hier den aktuellen Media Player nicht hier drin. Ne? Können wir das mal, wir mal gucken. Ja, was hatte der denn eigentlich nochmal? Äh, Anwendungen Multimedia. Der hatte Risenbox. Ne? Man ist zwischendrin mal gewechselt. Ne? Von Risenbox unter 1010 10 ist man dann zu Benchy und wieder zurück zur Risenbox. Ne? Auch historisch vielleicht mal ganz interessant zu wissen. So. Nächste 1010 10 und 1004 haben wir auch noch, äh, der hat sich auch mit dem Bildschirm hätte ich auch mal ausschalten können, den Bildschirm schoner, sehen wir hier, und, und zu Lucid Links, da hm? ja, sieht man ein Hintergrundsystem. System, System, -System, -System, -System, -System, -System. Ähm, System Erwachung gehen wir noch mal, haben wir auch da, Lucid Links, da sind wir mal L-Ressourcen, lebt, man kann auch sehen, auch die Knöpfchen haben sich über die Zeit leicht geändert. Kann man teilweise auch daran erkennen, wo man daheim ist. Und 9.10, gut zu erkennen, Knalle gelb, ja. Karmic Core, damit bin ich mal angefangen, Ubuntu technisch. Hab Linux natürlich schon vorher benutzt, aber damals war ich dort daheim. Was waren wir denn bei Multimedia? Ne? Unterhaltungsmedien hieß es noch. Ne? Da waren sie wohl Rissenboxen. Rissenboxen. Rissenboxen. Rissenbox. peter Später Benji wieder zurück. So. Jetzt ist aber gut. Ne? Jetzt ist aber gut. Äh, jetzt gucken wir mal. Spaß ist halt, was mein Inox Mint dazu sagt. Ja. Gut. Ubuntu ist an sich gar nicht so wahnsinnig speicherhungrig. Zumindest wenn man gar nicht viel darauf macht, sondern so eine kleine Übersicht. So, sehr schön. Hier sind wir unter Xubuntu. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßern und Tschüss.